Geliebter Mensch, geliebter Lichtarbeiter, fühle dich ganz herzlich willkommen im Kreise des Lichtes und der Liebe, denn mit jedem Wort, welches ich zu dir spreche, dehnt sich die Energie des Lichtes aus. Ich bin komplett verbunden mit dem Licht von Smarana und dieses Licht strömt jetzt zu dir. Das Licht von Smarana glänzt, golden und es führt dich genau, genau zu dem Feld der neuen Energie der Freiheit. So lass dich einfach führen. Denn deine Seele, sie wird dich führen. Sie kennt diesen Weg. Und deine Seele, sie weiß genau, was für dich wichtig ist. Was gut für dich ist. Und nun mit einem tiefen Atemzug tauchst du hinein in die neue Energie der Freiheit, die Freiheit für deine Zukunft. Spüre, wie du dich ausdehnst, wie es leicht für dich wird und wie die Energie in einem goldenen Licht dich umhüllt und zu dir fließt. Es ist die Freiheit. Deine eigene Freiheit, welche sich jetzt vermischt mit der neuen Energie aus dem Universum. Welches sich nun ausdehnen darf in dir, in deinem Energiesystem und welche dich jetzt etwas träumen lässt, träumen lässt von deiner Zukunft, träumen lässt von deinem Leben so, wie du es leben möchtest. Lass die Bilder einfach kommen. Lass die Visionen vor deinem dritten Auge erscheinen. Und lass die Gefühle zu. Lass dich tragen. von dem Licht der Freiheit, öffne dich so weit wie du kannst, um zu spüren, was jetzt in diesem Moment wichtig für dich ist. Bekomme ein Gefühl dafür, wie du dein Leben leben möchtest und integriere diese Ideen, diese Bilder in deinem Herzen. Spüre die Verschmelzung zu deiner eigenen persönlichen Freiheit. Und spüre, wie du daran selbstbewusst wirst. Spüre, wie du dich selbst zu lieben beginnst. Und spüre, wie die Kraft der Freude nun zu dir fließt. Und dann lächle. Lächle deine Seele an. Lächle selbst zu dir. Es ist vollbracht. Die neue Freiheit wurde in dir verankert. Du bist nun bereit, dein Leben in der Freiheit deiner Seele zu gestalten. Und so nimm noch einen tiefen Atemzug, Dehne Dich noch einmal aus mit dieser neuen Energie, um dann langsam wieder in Deine Räume hineinzukommen, um Dein Zuhause zu spüren. Und wenn Du dann die Augen öffnest, Dein Zuhause mit dem Licht der neuen Freiheit zu betrachten. Danke, dass du heute hier warst.